Bin ich überhaupt zu sehen? Nee. Ja, ich sehe es oben. Ja, zeichnet den Anruf auf. Ja. Ist gestartet. Warum? Warte genau, mal, ich weiß, ich muss noch ich was immer, Ja, das letzte Mal wurde ja diese Information eingeblendet, dass man darauf hinweisen soll, aus irgendwelchen rechtlichen Geschichten, dass das wir nicht. jetzt eine Aufzeichnung machen. Hallo Andreas. Hi. Hallo Andreas. Oh, hey, schön. So, äh, äh. Ja, dass wir eine Aufzeichnung machen, dass das auf YouTube veröffentlicht wird, dass man das nochmal sagt. Hallo, so. oh, hey. Hey. Oh, super. Ich gehe wieder zurück, ich wieder zurück. Birgit, äh, Gong. Gong, gongen. Ja, einen Gong haben wir heute nicht. Ähm. Ja, den, hat, den hat doch immer Godot gemacht, oder? Ja, Wo ist den, Godot? Den sind wir zusammen gemacht, aber wenn er nicht da ist, dann mache ich ihn jetzt mal gemacht. Okay. Mach du, ich, ich könnte zwar was holen, aber... Ja, wir, wir bei, bei, dir, bei dir ist da so, so grüne äh, äh, Papier. Ja, ja, das soll so. Tatsächlich, ist das okay? Ja. Gut. Seht ihr mich eigentlich? Seht ihr okay. mich? Nein, Komisch, was ich jetzt wieder... Was muss ich da jetzt? Hört ihr mich? Ja. Hören, ja. ja, okay. Dann hier. Wieso seht ja. ihr mich jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Ein Moment. Jetzt bin ja, ich da. Das ich nicht. Aber im kleinen Bildchen, ja. ja. Okay. Gut, starte ich nochmal mit meiner Information. Also die erste Information ist zu sagen, dass es ein YouTube-Auf in Rohversion auf den Kanal gestellt wird. Informationen von Filterraum, dass er den Cut vom Kunsttalk 7 noch nicht gemacht hat, das zögert sich hinaus. Wir sind jetzt im Kunsttalk 8, der wird aufgezeichnet. Und wenn man auf YouTube ist, möchte ich gern sagen: Abonnieren nicht vergessen und Weiter sagen nicht vergessen. Ähm, das ich würde sagen, Naomi begrüßen. Hallo Jutta. Ja, Nach hallo. Äh, den genau. du fast in der Wüste geblieben wärst. Also vor lauter ja. Begeisterung über die meditativen Möglichkeiten. Ich bin noch gar nicht zu Ende mit meinen Informationen. Ja. Ach so, wollte ich, wollte, meine okay. Informationen zu Ende machen und dann wollte ich begrüßen und dann uh. könnt ihr machen, was ihr wollt. Okay, der geht dann nochmal. Ähm, ja, okay. ich hatte mir, wie gesagt, ein Smart Setting eingerichtet heute zum achten Kunsttalk ähm, in meiner kleinen Nische. Das hat nicht geklappt. Jetzt halt bin ich jetzt so und das mit dem Grünen soll sein, das ist total korrekt so. Ähm, dann Agendamacher, Andreas. Ja, Deine Agenda Agend machen habe ich mir jetzt was überlegt. Und zwar finde ich also, dass es äh, ich es im Augenblick spannender finde, wenn wir die tatsächlich am Anfang gemeinsam aufsetzen. Okay. Das heißt, wir schreiben uns jetzt sozusagen eine eigene Agenda für diesen Talk und äh, können dann also im Grunde überlegen, äh, wie wir dann das eins nach dem anderen abarbeiten. Ne? So, mhm. also das, das finde ich, äh, äh, das finde ich also klar. kooperativer und äh, jetzt fangen wir an, der Gong, der Gong, äh, ja, gemeinsam Agenda so machen. Die vielen Anfänge äh, des achten Talks, also. <lacht> genau. Also würde ich vorschlagen, also jedenfalls mindestens das äh, als als Anfangsthema und äh, das Zweite, das äh, äh, Filterraum, also Michael Wald äh, nochmal angeregt hat, um sich zu entlasten, dass wir wieder äh, eventuell eine Stunde, 60 genau, Minuten statt 90 machen. Super. Ja. Da gibt es, da habe ich sind zwei Seelen in meiner Brust, also von daher, also ich würde, ich, ich, aber das können wir dann gleich, also das wäre auch zu diskutieren und dann auf jeden Fall gibt es einen großen Beitrag von mir, der auf jeden Fall in die Agenda soll. Das ist das Unpacking. Also eigentlich heißt es Unboxing, aber Unpacking hat noch ein paar Bedeutungen mehr. Von daher bleibe ich also beim nicht-professionellen Unpacking und, äh, nehm, äh, und würde das also ganz gerne heute machen. Und zwar gibt es also eine Sendung von Birgit voll Zucker an mich und äh, die soll heute würde ich heute gerne auspacken. Juhu! Genau. So. Ja. Freue ich mich drauf. Ja und Naomi ist aus Afrika zurück. Ja, schon länger. Hallo. <lacht> ja, aber das erste Mal jetzt so richtig. Ja, ja, ja. Ich habe meine ganzen technischen Sachen wieder im Griff hier. Es läuft wieder alles. Oh, super, um, bei mir nicht. Ja, ja, ich habe es <lacht> gerade gehört. Oh, wei. Ähm, ja, und ich habe jetzt gerade noch mal so, also ich habe jetzt seit ein paar Tagen schon wieder, bin ich auf Bild bearbeiten, habe da mal so ein bisschen gelesen und äh, gedacht und habe mir äh, zwei eurer letzten Sendungen, also ähm, Sitzungen angesehen und habe jetzt das von noch nochmal gelesen und fühle mich ähm, auch selber irgendwie so ein bisschen desorientiert im Moment. Ja, Ich muss erst mal wieder äh, da so reinkommen ähm und das ist, ich empfinde, es ist im Moment so eine Kluft, also die kenne ich eben gut und da würde ich gerne weiterkommen, also einfach so diese, die, dieser Pol von subjektivem ähm, Beschreiben und Erleben von Kunst und dem Leben überhaupt ja äh, und dann eben wieder die, die, diese ak akademische ähm, Oh, das gibt das. die Spur. Trennung möchte ich überhaupt nicht haben. Da komme ich ja, ja. Nicht in Wallung. Ja, ja. Aber, ja. aber da komme ich echt in Wallung. Aber, Andreas, also da, das wäre jetzt gleich mein Punkt für die Agenda. Wir ähm, wollten ja sammeln, ne? Ja. ja. Ähm, also, ähm, Andreas, du hattest da dich auch dazu geäußert, dann in dieser in dieser Diskussion auf Bildbearbeitung, äh, Bildverstehen, äh, mein ich. <lacht> ähm, dass dir eben die Theorie, die Kunsttheorie sehr viel gegeben hat. Also du hast dich damit auseinandergesetzt. Also es ging um Adorno an der Stelle, ah, aha, ästhetische okay. Theorie. Okay, also es, okay. Weil vorher war also ein Buchhinweis auf den Adorno und ja. der hat natürlich, habe ja, Philosophie ah ja. und Kunst studiert, hat natürlich ja. einige Zeit meiner meines Lebens beansprucht, das zu ja. verarbeiten. So. Also und insofern sehe ich dich da als eigentlich eine jemanden, ähm, den ich fragen kann, nochmal ein bisschen vertiefter, ähm, weil du dich ja dann, du hast gesagt, du findest es einerseits wertvoll und andererseits ähm, ist es aber auch, bist du zu dem Schluss gekommen, so ungefähr, dass das äh, ein wahnsinnig hoher Anspruch ist, äh, den du eigentlich gar nicht einlösen willst und kannst. ja? Also das wäre so, weil ich ich sage mal das in Satz zusammen, dann können wir das nämlich jetzt in die Agenda genau, schreiben und das können das dann heißt. gleich ja, mal ja. diskutieren. Ja, super. Aha. Also äh, ich habe ganz, ganz kurz einen Vorschlag. Also, erstmal möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich an den Michael Wald äh, äh, richten und bedanken, weil äh, die Zusammenfassung vom letzten Kunsttalk, das war Kunsttalk 7. Bei mir ist jetzt alles angehalten. Ja. Haben ich zum Beispiel? Super. Ich glaube, sie hat uns gar nicht gehört, oder? Jo, habt ihr mich gehört? Ähm, so, ja, ja. Ja. Aber wir also waren jetzt gerade noch gut. Wir waren gerade. Also ich wollte gerade meinen Punkt für fahren. die Agenda formulieren. Äh, da war ich noch nicht fertig. Ah, ja? okay. Ja. ja. Ähm, schwer zu sagen. Also. Mir ist es ein Anliegen, heute darüber zu reden, ähm, also wie man mit diesem Spannungs, also wie wir jetzt mit diesem Spannungsfeld, was ich da so aufgetan hat, was ich jetzt auch bei Plazenka nochmal gelesen habe, ähm, was ich in mir selber spüre, ähm, also zwischen, zwischen der hehren und hohen Theorie sozusagen und unserer unmittelbaren, ähm, Erfassungsgabe oder ähm, Erfassungsmöglichkeiten. Andreas hat die oh, gerade das Setting verlassen. Ja, das passiert öfter, mal weiter. Der ist bestimmt gleich wieder da. Glaube ich auch. Okay. Ich wollte es nur also, äh, mit dem Fokus auf die Umgehensweise. Ne? Also nicht was ist besser oder schlechter, sondern. Also wie wollen wir da jetzt ganz praktisch mit umgehen? Weil also das Spannungsfeld ist ja da. Ja. Ich habe gedacht, also ich mache heute einfach so ein bisschen oldschool, weißt du? Deswegen habe ich jetzt Kerzen und nicht mehr so dieses UV-Licht. Ich verdau das jetzt so ganz oldschool. Und also, machen wir noch ein gutes Blumenkohl-Curry und Honig in den Kaffee. Gleiches. Vielleicht wäre es einfach gut, wenn man nicht nur Kritik ausübt, sondern äh, ja an jedem Werk gibt es äh, vielleicht Kritik auszuüben, aber es gibt dann auch wieder sehr viel Positives, was man auch sagen kann oder benennen kann und nicht einfach äh, das ganze komplette Werk infrage stellt. Es gab so ja. viel Positives, ich, ich kann gerade überhaupt nicht folgen. <lacht> ich weiß gar nicht, worum es im Moment geht. Also, worum, äh, äh, was, äh, also. Das Spannungsfeld, was Jutta gerade angesprochen hat. Es hat sich ja ein Spannungsfeld aufgetan. Ah, okay, okay. Ich war jetzt noch bei dem, dass wir ähm, gesagt dass Jutta den Wunsch geäußert hat, dass sie sich orientieren möchte. Und zu dieser Orientierung, dass es einen Satz jetzt gibt auf die Agenda von dem Andreas. Und dann, dass wir dann von da aus irgendwie gemeinsam, wenn es irgendwo, wo, wo das Spannungsfeld überhaupt genau ist, angesiedelt wird. Weil äh, ich tapse da im Moment im... im, äh, im im Dunkeln, also ich habe das, erkläre, hab das ich auch alles ich gelesen, ich habe dazu auch meine Meinung, ich habe dazu auch meine Stellungnahme und äh, dann können wir es gerne diskutieren, das finde ich, super. ich. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Aber es geht vielleicht gerade um die Facebook, nicht mal hier, sondern es geht um diese... Äh, um, ah, da um möchte ich ganz klar sagen, das hat für mich nichts miteinander zu tun, das hier ist ein ganz anderes Setting, das hier ist Kunsttalk. Das ist eine ganz andere Nische, ein Smart Setting. Und es hat nicht, ähm, obgleich, also es hat für mich nicht den direkten Zusammenhang zur Gruppe äh, Bildbetrachtung und Bildverstehen. Weil das ist eine Facebook-Gruppe und das ist kein Kunst-Talk. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Plattform, äh, ein ganz anderes Forum. Wenn und das natürlich irgendwie so, so irgendwie eine Schweigeminute für Platschenka einlegen und dann wieder über was anderes reden? Ja, das können wir auch gut. Machen. Da kann ich mir. Ja, also, wer guckt, ich mache mal, ich habe hier also mein neues man, iPhone 7. Das Spannungsfeld das war vielleicht Mitte. hier für den Kunst-Talk, äh, dass, ähm, äh, dass die Sprache eben sehr kompliziert ist. Also, für mich ist es sehr, sehr kompliziert. Und ich habe, äh, äh, so wie, wie Plazenka sich auch geäußert hat in, in dem letzten Kommentar hier im, äh, auf äh, Sky. Skype, äh, dass es eben einfach äh, teilweise äh, viel zu. zu ich sag's jetzt, ich sag's jetzt direkt raus über Kandittel des. Also, also ich bin jetzt bereit, irgendwie Nein, so nach dem Motto. Für mich möge die nächste für Minute in unseren stillen die Gedanken der Genesung von Placenta, sicher. Wir sehen Sie im nächsten Kunsttalk. Freue ich mich schon drauf. <lacht> Möge um, diese Minute in unseren stillen Gebeten wir in ihrem Exil beistehen, sodass sie im wahren Pfad Da ist sie wieder. <lacht> losgehen? Heute ja. eins und eins äh, setzt ich. mir meine Leitung ab und zu lahm. Das äh, kennt ihr ja schon. Das man, ja. Ich bin entsetzt. Gerade scheint äh, vielleicht die Nachbarschaft eifrig am Surfen oder ich weiß es nicht, was da passiert. Das dich jetzt ganz gut. Ist okay, Andreas? Jetzt ist wieder gut, genau so ich, ja. äh, ich guck mal was jetzt äh, so äh, ich war eigentlich dabei den Satz von äh, äh, Jutta aufzuschreiben mhm. äh, und das kann ich ja äh, ich weiß nicht ob ihr seid jetzt äh, über Sinn und Zweck schon am diskutieren oder äh, habt wart ihr schon in der Diskussion oder weil ich hörte äh, gerade äh, äh, äh, äh, also Batti hat 13. nur das noch ein bisschen ergänzt was was ich da gesagt habe also dass man ja, aber das können wir nachher dann... Ähm, ich schreibe mal Theorieüberforderung oder so. Äh, ja, also Spannungsfeld Spannung. von, ja, von Theorie, Sprache. Aber das sind doch immer so die... Ähm, äh, oder das Spannungsfeld, was wird gezeigt oder worauf wird der Blick gelenkt? Auf die Sprache oder auf das Bild oder auf das, was präsentiert wird oder gezeigt wird? Hatten wir ja gesagt. Wir haben aber auch gar kein richtiges, wenn wir jetzt, du wolltest kein Thema, okay. aber um... Wer äh, wollte kein Thema? Du, Birgit, oder? Du hast so gesagt. Äh, Ach so, äh, ja, ja, am, an, am Anfang hatten wir das gemacht, Dann ja? jetzt ganz offen, ja. Und jetzt gibt, gibt es ja irgendwie viele Themen, die setzen wir ja jetzt, sammeln wir ja und setzen wir auf Durch die Agenda. Die Agenda-Macher. Mhm. Ja, genau. Okay. Genau. Ah, Andreas sagt das prima, prima ausgedrückt. Ja, finde ich gut. Ein schöner Aufhänger. Ja, also okay. weil ich habe da ja selber, äh, eben ich habe da ja kein Ergebnis oder so irgendwas, ne? also ich spüre einfach diese Spannung und die macht mir zu schaffen und äh, mir geht es teilweise ähnlich jetzt wie der Plazenka zum Beispiel, ja, <lacht> im Augenblick, ne, ähm, hm. ja. Und das, das hat eigentlich jetzt gar nichts mit dem Talk zu tun, weil ähm, ich, da habe ich ja gar nicht dran teilgenommen. Das war eigentlich vorauszusehen, weil also ich kenne das, dieses Hin- und Herschwanken äh, und diese Unsicherheit. Und äh, das kenne ich, kenn ich von mir, das passiert immer wieder. Und mal äh, stehe ich da drüber und habe dann meine Fäden, äh, wo ich eine Orientierung habe und dann ist sie wieder weg. Und ich... Ja, Ich will das einfach mal aufgreifen, weil ich schon den Eindruck habe, dass es eben nicht nur mir so geht, sondern dass es irgendwie ein Thema ist, was immer wieder ähm, sich zeigt, sowohl, also. sowohl im Kunsttalk als auch in der Gruppe BB, also da, da gibt es für mich schon äh, Verbindungen. Also wäre es doch auch langweilig, wenn keine Spannung entsteht und keine Dynamik. Ja. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Auf der einen Seite soll es lebendig sein, auf der anderen Seite gibt es sofort eine Beschwerde. Nein, aber nicht in dieser Form von lebendig. nicht schon diskutieren, nicht schon Das ist genau, also ich würde auch und äh, ich habe auch und äh, wenn ich, ich damit jetzt gefährdet. käme, ne? aber ich genau. schreibe jetzt erstmal. Entschuldigung, hin. Entschuldigung. Und, und, und, und. Nee, nee, es ist einfach so, dass es mich zerrupft im Moment. Ne? Kann man Mal so wieder. Hashtag, wenn Wölfe beißen oder so. Ja, ja, irgendwie so, so ein bisschen. Ja. Aber die kann man ja auch verscheuchen. Aber ich meine, es liegt ja auch daran, dass, ähm, also, dass ich da keine klare, einigermaßen klare Position habe. Ich sage das jetzt einigermaßen, ne? Einigermaßen. Äh, ähm, woraus könnte die bestehen. Aber das ist jetzt eigentlich, das gehört zu dem Punkt, äh, ich halte mich jetzt ähm, für zurück. Mich, auch für mich das. ist diese Frage, ähm, die, die ja jetzt äh, äh, an Schärfe gewonnen hat, äh, also ich find, find, empfinde die erstmal als äh, äh, äh, produktiv, weil, und das ist das Thema, was ich da noch äh, vorschlagen will, es ist Selbst, in Selbstverständnis unseres äh, Kunsttalks mündet. Nicht? Das heißt also, da, da findet etwas <lacht> statt, was jetzt als Problem geschildert worden ist, was aber vielleicht eine, eine, äh, ein, ein Spezifikum von dem, was wir leisten, ist. Nicht? <lacht> Und äh, deswegen schreibe ich jetzt erstmal in diesem vagen Wort Selbstverständnis, nicht, dass es äh, gemeint ist im Grunde, äh, die, die positive Wendung äh, von dieser seltsamen Integration unterschiedlichster eigener Kompetenzen, Lebenserfahrungen, künstlerischer Ansätze, Lernerfahrungen und so weiter. Nicht? nur sozusagen, um das so irgendwie wenigstens dem ein Wort zu geben. Nicht? Ja, also jetzt haben wir das Wort selber vergessen. Was das nochmal? Selbstverständlich. Was du sagst, Andreas, das ist super interessant, weil äh, in diesem kleinen, in diesem kleinen, äh, äh, gerade hatte ich äh, in diesem kleinen Raum gibt es schon, sage ich mal, ich möchte jetzt nicht sagen Probleme, aber Spannung. Ne? Wie, wie Jutta gesagt hat, gibt es Spannung. Wie soll dann sowas zum Beispiel im Riesengroßen funktionieren? Das ist nämlich, das ist nämlich okay. genau auch so ein Punkt und so ein, ein ganz interessantes Thema. Hier ja, in der die kleinen... Die ist super. Also ich stehe auch voll auf Biografien. Tesla. Tesla war, glaube ich, einer der und größten Es gibt schon, äh, entstehen schon Spannungsfelder. Mhm. Kein ja, Mikro, das nicht, keine großen. Aber es ist doch auch logisch. Ich meine, Entschuldigung, ich schaue auf einem Bildschirm, da sind vier Personen und ich achte gleichzeitig auf vier Personen. Und dann sind da noch zwei... Punkte oben. Also es ist doch einfach schon optisch, also visuell ist es schon Spannungswert. Und dann höre ich noch, was gesagt wird und dann höre ich dann nicht nur die Sprache, sondern auch in dem Tonlage, wie es gesagt wird. Und ich bin zum Beispiel auch angespannt, eigentlich nicht wegen dem Jetzt, da, da, da habe ich wirklich voll Lust drauf, mit euch darüber zu sprechen. Das möchte ich auch, dass das so wahrgenommen wird. Diese Anspannung kommt, wenn die Technik nicht funktioniert. Dann werde ich extrem angespannt. Aber das funktioniert ja jetzt alles, deswegen bin ich schon mal beruhigt. Und dann weiß ich aber nicht, ähm, wie man, machen wir künstlich Probleme? Sind diese Probleme wirklich da? Und hat das, was hat das mit der Kunst, mit diesem Kunsttalk eigentlich zu tun? Also wie grenzt sich das von einer anderen sozialen Gruppe ab, die über irgendetwas spricht? Also mir ist es dann immer noch wichtig, diese Rückbindung oder das wieder anzubinden an Kunst und dass wir uns ja eigentlich über Kunst verständigen wollten und jetzt am, beim An oder zum Beginn erstmal beim Porträt gelandet waren und das Porträt an sich oder das Bild an sich wie gar nicht mehr Thema im Moment ist, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, das geht da so drüber hinweg und es ist jetzt irgendwie, also äh, es sind ganz viel Spannungen da oder... Äh, äh, Spannung will ich das nicht nennen, es ist ganz viel Lebendigkeit da, ganz viel Engagement, etwas ähm, klären zu wollen wo mir noch nicht klar ist, genau klar ist, was man klären möchte. Ja. Also, das aber die, das könnte die ja, Spannung das von, ja. Von, Die Spannung eher von außen kam, oder? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, was jetzt gerade diese Porträt, äh, Platschen Platschenka hat äh, ihr Porträt von dir gezeigt und äh, dann ist äh, ein großes Spannungsfeld entstanden durch äh, gewisse Kommentare. Also, das war aber von außen, das war jetzt aber nicht innerhalb des Kunsttalks. Genau, also muss, das ist, ist eine andere Bühne. Andere Bühne, andere Bühne. Also, genau. ja. ja. Also, ich, also ich habe jetzt einmal kurz neue Situationen, unter anderem WWW. Es ist alles anders und wir merken es erst langsam. Das wäre sozusagen so, ein, so eine These. Die, die können wir mal rausgehen. Das würde ich also gerne also, äh, nicht nur heute, sondern eben in, in, in weiteren auch verfolgen. Und da gehört Porträt für mich mit rein, weil Porträt ist heute etwas anderes in Zeiten von Selfies, in Zeiten von ähm, äh, Deep, äh, äh, wie heißt das? Deep äh, Learning. Ja? Learning. Learning. Ja. Deep Learning, aber nein, die, es gibt noch dieses Verändern von, dass ich denke, ich rede mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber es ist ein Fake. Ne? So, Der sagt mir, ey Kumpel, gehen wir einen saufen. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. nicht? Aber es ist sozusagen äh, einfach vom Computer simuliert. Nicht? So, und, äh, äh, und, und da, da ist da, das Gegenüber. Nicht? Auf einmal etwas anderes und das greift auf die Realität zurück. Also, solche Sachen meine ich auch. Ne? Und deswegen, wenn mit eurer Erlaubnis, äh, Aber das gebe ich grundsätzlich das jetzt ein. denke, also, wenn ich jetzt hier das sehe, also mir sitzt ja nicht eine Person gegenüber, sondern mir sind ja mehrere ein gegenüber. Ja. Wie, wie meintest du jetzt? Ich habe ja nicht nur ein Gegenüber, sondern wir sind ja mehrere uns gleichzeitig gegenüber. Das ist ja wie eine neue Situation. Ich telefoniere ja, ja nicht mit dir alleine an äh, Kreativbabs äh, oder mit... Babsi, einfach äh, äh, Oder Babsi. Ich telefoniere ja nicht mit dir, ja. sondern ich spreche ja mit dir im Dialog oder vielleicht auch polylog in dieser Runde mit den anderen zusammen. Und das ist ja wie eine ganz andere... Äh, die anderen beobachten das ja auch dann, was ich äh, sage oder wie ich es sage oder was ich sage. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn wir telefonieren würden, zum Beispiel. Das stimmt, mhm. oder wenn wir in der geschlossenen ich, Gruppe jetzt äh, real sitzen würden, ja? Genau, wenn wir jetzt in einem sehen. Raum oder ich hätte euch eingeladen genau. am Tisch und wir würden alle da vor unseren Spaghetti schon sitzen, so die hochschlürfen und schon das erste Glas anstoßen und so. Das ist hier irgendwie ja ganz anders. Genau. Ich äh, würde fragen, wir haben jetzt äh, im Grunde dieses, diese, diesen ersten Impuls Theorie, Überforderung, Sprachunsinn oder was, äh, haben wir jetzt im Grunde nochmal ausgeweitet auf, auf einen, einen größeren Verständnisraum, Selbstverständnisraum, was auch immer. Und äh, würde jetzt sagen, äh, reicht das für heute? Machen wir jetzt die Liste zu? Oder haben wir noch Punkte, die... Äh, die meisten äh, Listen, dann, dann die werden. Liste besprochen. Die, die Liste, mhm. also diese das Themen. Das reicht wir heute. Wir haben heute. Wir haben, noch, wir haben nur genau. noch äh, 37 Minuten. Also wenn wir uns an die Stunde also, halten, reicht ich das. Schreibe ich schreibe wir jetzt Agenda zu. Das <lacht> okay. heißt nicht, dass wir sie nicht wieder aufmachen können. Ne? Genau. So. Okay. Und jetzt würde ich sagen, damit wir sozusagen den virtuellen Raum, in dem wir uns befindet, dass wir dem jetzt nochmal sozusagen so ein spezielles Ding aufsetzen, ne? <lacht> Gehe ich jetzt sozusagen für mich in die konkrete Realität und für euch bleibt das alles äh, auf eine andere Weise virtuell, aber es ist sozusagen so ein Höchstmaß an Konkretion und äh, Re Re Realsein und ich äh, mache, schreite jetzt zum Unpacking, hm? wenn ich darf, ist okay. Ja klar, aber so, ich bin total neugierig. Ich habe ja das die ganze Zeit hier stehen gehabt und musste mich zwingen, es nicht zu öffnen. Ich hatte gedacht, ach so ein bisschen öffnen, dann klappe ich das nur oder so. Nein, mache ich nicht. Und jetzt äh, muss ich irgendwie gucken, dass ich das mit diesen, mit dieser, diesen Verkabelungen... Oder? irgendwie hinkriege. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Die Idee fand ich cool. <lacht> so, jetzt nehme ich dir die Kamera cool. mit. Du bist noch da, oder? Der, ja, ich du bist bin da. da. Oh. Ja, ja, ja, ich bin da. Oh, was kann man sehen? Oh. Sieht man was? Oh, oh ah, das... das äh, ich muss mir eben das Mikro umstöpseln. Oh, wo ist es denn? Das sage hier oben. Ah, der Hintergrund ist verschwommen. Du bist, du bist ziemlich... Da, das ist scharf, ja. Daran kann man ganz subtil eine kleine Zwischeninformation erkennen, ob jemand einen Mac hat oder einen anderen Computer, weil im Mac geht das nicht. Man kann das nicht unscharf machen hinten in Sky, also das, den Hintergrund Die, mit der Einstellung. Das ist irgendwie nicht kompatibel. Aber mit deinem Rechner? Äh, mit deinem? No. Ja, mit einem Mac kann man das grundsätzlich nicht machen. Ah, okay. Mac und Skype, das ist irgendwie, die, das geht, das äh, funktioniert nicht. So, das mhm. habe ich jetzt. Also mit dem Tablet funktioniert das auch nicht. Ich würde auch gerne den Hintergrund so, ich finde das auch super interessant. Ist mein ja, Hintergrund jetzt unscharf? Ja, ja. Ah, das müssen wir sofort äh, weichzeichnen, aufheben. Ja. Oh, das ist ja jetzt ist aber ziemlich scharf. <lacht> <lacht> Mann, ist echt scharf. Echt scharf. Und total ordentlich sortierte Bücher im Regal. Und die Kästchen und für Karteikarten. Mal gucken, wie sieht man, wie sieht man das? Ich ist, mal, ich ist, ja, ist hier Kiste im Vordergrund? So. Ja, jetzt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. So, jetzt Ja, mehr im Vordergrund. Jetzt hole ich mir mal ein Messer. Vielleicht noch ein Stückchen zum Regal, genau. So, also, ja. Messer. Es, ihr seht, es ist noch äh, unbeschadet, äh, also das Paket ist unbeschadet, was drin ist weiß ich nicht oh. für mich ist das ein bisschen Blindflug weil ich jetzt äh, nicht wirklich weiß was die Kamera macht die nimmt es auf nimmt es auf, ja also das hm. ist wirklich mit der Post gekommen ja, es, äh, genau Aha. Ich habe gedacht, du hättest das gebastelt. Ja, ich hatte ja erst äh, die Intuition, dass man das Ganze auseinander nimmt und wieder zu Bröckchen, zu Stöckchen, Stückchen und dann zurück in, den alten in die alte Packung. Aber hier habe ich einen Brief. Schöne Festtage, guten Rutsch. Also Danke für die Wünsche. Deswegen, wegen dieser guten Wünsche, hat es auch wahrscheinlich alles gut geklappt. Das lassen wir jetzt erstmal, weil das eigentliche. Ah, oh, lauter Tannenbäume. Also Tannenbäume. In servierten Form Also damit kommen jetzt hier unglaubliche kultisch-ethnologische äh, <lacht> Zusammenhänge ins ich Spiel. Ich habe es. Aufgeladen, ja, danke schön. Jetzt kommt ja, hier ein, ein sehr rätselhaftes Wort, das also geschichtsträchtig zu sein scheint. Hier steht Honold. Nicht? Also ich kenne Hona für Musikinstrumente, aber Honold. Seit aber, 1905. Ist es ist die Zuckerfirma, oder? Es ist die zuckende Zuckerfirma. So, jetzt aber hier. Eine Schweizer Zeitung, würde ich mal sagen. <lacht> Leute, Schweizer Zeitung. Was habt ihr gerade für Polizskandale oder ich so? jetzt alles nachlesen? Oder lokal? Oh Mann, aber jetzt wird es ganz schnell ganz schnell äh, seht ihr hier unten? Ne? Da kann man das sehen. Da ist schon Plastik, ne? Ja, aha, in der Mitte. Noch ah, mal. ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Arberg. Man, das jetzt rausnehmen? Ich nehme erstmal was hier. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob man das so nah ran kriegt. Hier diese ganzen Zuckerstückchen, äh, Zuckerkristalle, die ja. hier oben liegen, ja. mhm. denen, geben wir mal symbolisch und äh, plastisch Gewicht. Nicht deswegen mal kurz länger zeigen. So und jetzt aber darf ich nicht hier jetzt einfach dran, sondern jetzt muss ich noch weiter. Für Lockerheit sorgen, damit ich hier auch diese anderen Sachen rauskriege. Also es ist keine korrekte Verpackung für Kunstwerke, wollte ich noch mal betont haben. Ne? Das wäre für dieses Kunstwerk auch völlig unangemessen. <lacht> also man muss ja. auch äh, so sehen, nicht? Also man packt ja auch eine Plastik nicht wie ein Ölgemälde ein, ne? So kann man auch so etwas nicht einfach so einpacken, wie wenn es irgendeine Plastik wäre. Ne? Sondern es ist eben eine spezielle Plastik. So, wie sieht das aus? Ja. So, jetzt wir erstmal hier diese Pappdinger entfernen. Meine Güte. Ich glaube, ich bestelle mir sowas mal. Das kriegt man hier aber bei uns gar nicht. Mhm. Ah! Ah, ist noch überall Zucker drin. Ich glaube, ich muss noch monatelang hier putzen. So, jetzt Aarberg. Ich finde, Arberg ist auch so ein Oh, da ist noch Zucker drin, ne? Oh, das muss man mal extra... Oh ja, oh ja. <lacht> Leute. Also wenn das ein Schminkkoffer wäre, andächtiger könnte man es nicht auspacken. <lacht> ja. Also das, was hier in Deutschland nicht vorkommt, dass also diese, diese wunderbaren Zuckerstückchen, ne? Das, ist das zu sehen? Ist das klar? Ja, ja. eindeutig. Die, die haben so eine Mittelkerbe. Das heißt, wenn man mit äh, seinem Freund zusammen äh, ist ne, am Kaffeetisch, man hat nur ein Zuckerstückchen, dann kann man das noch teilen. Das ist einem sozusagen schon vorbereitet. In weiser Voraussicht, dass Beziehung irgendwie in der Schweiz <lacht> wichtig ist. Vor <lacht> zwei Zweierbeziehung oder so. Also für, für, für zwei Immer nah an der Katastrophe natürlich. <lacht> also das ist jetzt so. Okay, jetzt aber brauche ich beide Hände, also wieder... Ich habe mir hier so ein äh, aber, aber man kann es aber auch so interpretieren, dass du, äh, äh, obwohl du zwei Stückchen Würfelzucker in den Kaffee getan hast, kannst du immer sagen, ich habe nur eins reingetan. Ja. Stimmt. Ich habe lange Zeit so eine Visitenkarte gehabt, auf, die hatte in der Mitte so eine Lochung zum Auseinanderreißen und da stand Identisches drauf, ne? Okay. So dass ich auch immer sozusagen sagen kann, es auch weitergeben. Ne? Und äh, mhm. konnte man auch sozusagen so in der Mitte falten, also so ein Tischschildchen aufstellen. Ne? So, also ganz viele Möglichkeiten. Aber leider bin ich dann umgezogen, hatte das Geld nicht, das nochmal machen zu lassen. Und auch die Beziehung nicht. Ja, wo ist das? Okay, jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt sage ich erstmal, also ich weiß nicht, ob Herr Dr. Hu kennt. Der das ist ja diese Telefonzelle, in die man reinkommt, dann ist sie innen drin ein Raumschiff ne? und dann sagen die Leute immer, die ist ja innen immer größer als von außen. Ne? Und jetzt sage ich hier, das ist ja hier innen viel kleiner als in den Medien. Aber da hattest du mich ja schon drauf vorbereitet. So, okay. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir einen Sockel und der Sockel ist ja schon da. Also jetzt so, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt genau, wie ist es zu sehen? Ja, geht so, ne? Und wenn du das jetzt auspackst, fällt alles zusammen, oder? Ja, das weiß ich nicht. Also es fühlt sich an einzelnen Stellen locker an. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Seite vorne und welche hinten ist, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Wow, Mama. No risk, no fun. So. Geil. Das sieht ja geil aus. Wow. Also äh, genau, genau. Also jetzt noch ohne, dass wir zum Kern vorgedrungen sind. <lacht> Zu den Kernen ist schon eine Menge. Okay, ich muss jetzt, ich bin so aufgeregt, ich rede ganz schnell und mit ganz hoher Stimme wahrscheinlich. Ich sollte vielleicht einfach schweigen und dann andächtig. Nee, alles gut, das gehört dazu. Aber das ist jetzt, äh, glaube ich, wenn ich diese klebrige Folie einfach aufreiße, äh, das, das geht nicht. Ich glaube, ich brauche tatsächlich doch eine Schere. Ha! Wir wollen das ja deine keine... auch mitbekommen. Es ist Frischhaltefolie, ne? Frischhaltefolie, ja, ich... Einfache Frischhaltefolie. Frischhaltefolie. Ich bin mal froh, dass das nicht... Ob der Weg noch ist. Arbeitsprozess war. Wie bitte? Ob der Weg noch Arbeitsprozess war, also ob es in einem Stück ist. Ja, das äh, wird sich zeigen. Also ähm, in dem Moment, wo da diese Entscheidung war, es wird verschickt oder überhaupt nur die Überlegung oder dieses Teilen im, im Dings war, in dem Moment hatte das Ganze ja nochmal äh, sozusagen eine, eine, eine Expansion. Nicht? Also es war, verwandelte sich in diesem Gedankengang ähm, von einer, von einer äh, Zuckerarchitektur, die natürlich in sich unglaublich viele Möglichkeiten hätte hatte, hat weiterhin zu eben diesem großen äh, europäischen Projekt, nicht? also der äh, Verschickung. Nicht? So, und das äh, muss im Weiteren auch immer, und, und nicht nur das. Nicht? Ja, das ist Landschaft. Ne? Wir, wir, das ist, ich bin ja ein Landschafter von schon immer und immer weiter. Und das ist für mich also eine Landschaftsform. Nicht? Also auch hier jetzt im Auseinanderbauen. Ganz spannend. Ich muss jetzt hier ziemlich wüst dran rumschneiden. Oh, ich habe hier alles unter, in, in Feuer gesetzt. Ah, sieht man das nicht? Man also was jetzt hier ist, das so ein, so ein eigenartiger, schokoladiger äh, Ton deutlich ist. Äh, also, statt dem weißen, ne? Hier, also. Weiß. Was machst du denn da, Birgit? Ich habe ein, ja. ein bisschen viel gefackelt. Birgit, du stiehlst mir die Schau, oder was ist ja, hier ich los? Ich wollte das gar nicht. Ich habe es schon wieder weggemacht. <lacht> Mehr ah, jetzt. Dampf. Also das muss äh, eventuell äh, Birgit erzählen, wie sie davon äh, von hm. dem, äh, der Absicht, einen Zuckerguss zu machen, ne, weiß, wie der Zuckerwürfel... Selber ne? dazu kam, dass es also im Grunde äh, ein, ein Karamell, Karamell oh, klebrig schwer alchemische Prozesse. Ja, genau. Und da ist ja durch Unabsichtliches oft viel mehr passiert als durch Absichtliches. Ja, die Farben sind auch der Hammer, oder? Spiel, es gibt Rottöne, die nicht so an waren, sondern nur oh, es glänzt. Ui. Also jetzt ist aber jetzt haben wir hier auch jetzt das. Ist immer gezeigt werden. Nicht, hier haben wir Restauration, Restaurierbedarf. Nicht, also weil hier... Ja, das war Arbeitsprozess. <lacht> Aber meins werkspur bis jetzt simplizierter Nein, mein Führer, werkspur. So, so der, der pantheistische Aristoteles hat jetzt noch so ein bisschen mehr die Seele herausgeholt. Stark. Ja. Das sieht ja gut aus. <lacht> Stark. Stark. Das ist, äh, das ist uns äh, ganz sicher, ist das sozusagen der Entwurf für ein transgalaktisches <lacht> Antriebsmittel oder so. Also ah, zwei irgendwie, irgendwie ein ne? Bernsteinfarben, bernsteinfarben. Bernsteinfarben, nicht? So. Ist bernsteinfarben, ist doch klar, wie das oh, Bernsteinfarben, okay. ich sehe seh schokoladiges. Es mhm. ist aber. Ah, äh, oh, hier. Das das, hier da. Boah, ja, das das ist sozusagen. Das ist voll die Ruine! Ja, genau. Oh. So. Also, wenn, wenn wir jetzt so diese Maya-Ruinen im äh, Dschungel äh, äh, Lateinamerikas sehen, nicht? so, dann hätten wir jetzt sozusagen hier den Plastik, diesen Dschungel, nicht? Äh, Kristallwelt, nicht? es gibt da ja auch Science-Fiction-Autoren, die so, und dann äh, wäre das hier innen drin sozusagen die gerade neu entdeckte. Neue, äh, alte, uralte, also ist ruinöse, ganz neue, ruinöse Kunst nie gesehene Ruine. <lacht> es gibt ja, ja Ruinenkunst, so nicht? das ist ja auch. Ne? Also wo man absichtlich Ruinen baut. Aus. Okay. So, Ich traue mich jetzt allerdings nicht, das jetzt einfach weiter aufzumachen. Weil es lässt sich nicht mehr aufstellen. Oh, ich hatte es nicht versichert. So ein <lacht> oh nein, das ja, das wäre total der Versicherungsschaden, hätte das ja. ja wäre das, ja. Aber, aber das würde so unter die Rubrik, ich äh, versichere eine Zigarre gegen Feuer, ne, rauche ich die. Okay. Und dann nachher, also das, dagegen sind die Versicherer eben auch versichert, ne gegen sowas. Genau. <lacht> Irgendwie sieht es <das> lecker aus. <lacht> also jetzt habe halt ich mir, hallo Nede, ich bin hier dabei, gerade ein Zuckerkunstwerk auszupacken. So, jetzt mache ich aber etwas, was, was ich mir auch vorgenommen hatte, ähm, sozusagen, weil ich finde, Aneignung ist wichtig, ne? Und es gibt eben Aneignungsformen, die sind nicht einfach geistig, und die lassen sich also hier dran eben auch exemplifizieren. Ne? Das ist also jetzt hier. Hm. Oh, oh. <lacht> Andreas hm. verdaut ja. Kunst. <lacht> Andreas. Hm. Okay, du... das, du... das nennt man Kommunion, wisst ihr? Aha, nur Eigentlich müsste jetzt jeder von euch auch ein. Ich schicke jedem von euch einen Zuckerwürfel <lacht> aus dem Werk zur inneren Anteilnahme. <lacht> ich habe eine Frage, Birgit, hast du nicht Foto von dem gemacht, wo es fertig ist? Ja, habe ich kannst du das nicht da auch da posten oder zeigen? Ja, aber das habe ich jetzt gerade nicht hier parat. Ach, okay, ja, aber das kannst äh, ja, ich, ich glaube, ja. Das ist auch schon im Chat. Ich hatte es dort auch schon äh, gepostet, als ich es gemacht habe. Ja, kriegen wir noch ein paar starige Aufnahmen hin? Ich weiß nicht. Oh. Ich habe es gar keins, gar keins äh, gesehen, kein, kein Foto gesehen. Äh. Vielleicht habe ich es in irgendeinen anderen Chat getan. Ich habe mehrere Chats laufen. Ich wäre noch gerne den Bildschirm im Hintergrund. Ja. ja. Super. Okay. Und Rücksturz zur Erde. Das ist korrekt, das ist hier nicht, in diesem Gruppenchat ist es nicht drin. Das habe ich, wahrscheinlich dem Andreas, kurz bevor äh, ich es abgeschickt habe, in seinem Chat. Also, ich schaue nochmal. Ich habe es aber auch, glaube ich, auf Facebook gepostet. So, äh, jetzt habe ich auch die Gelegenheit, mir meine Decke wieder umzubinden, damit ich wieder warm bin. So, so. nee, umgekehrt. Sorry. Und es ist ja auch klar, dass ich das nicht hier reingemacht habe in den Chat. Dann wäre der, der, der Clou ja schon verloren oh, <lacht> gegangen, was in dem Paket ist. Deswegen habe ich das nur Andreas geschickt. Genau. genau okay. Aber jetzt ist das Es kommt dann ein Blick an mir vorbei. Ne? Uh. Jetzt. <lacht> so. Jetzt könnte du dich noch davor stellen, dass wir dich Rücken anrufen, du den Rücken an Hast du gut gemacht, Andreas. Was ich soll ich machen mit meinem Rücken? Stellen, dann würde es so ein bisschen wirken wie Kaspar David Friedrich vor dem Wolkenmeer. <lacht> <lacht> <lacht> oh. ja. Nein, es muss jetzt Würde haben. Also es muss sozusagen so die Würde eines Archäologen, der weiß, das hier verändert die Welt. Und so bastreichen noch ein bisschen. Was hast du gesagt, Gordon? Muss er noch ein bisschen Bart streicheln. Ich soll mich im Bart streicheln. Das ist aber so, ja, ja. das ist aber eigentlich eine Geste, die ist so, 19. Jahrhundert, würde man sagen, vielleicht sollte ich dann lieber noch weiter zurück irgendwie ins Mittelalter. Was hat man da mit den Bärten gemacht? Mhm, keine Frage, keine <lacht> Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung, das sagt mir auch irgendwie was. Fragil, leicht zerbrechlich steht da dran. Ne? Das heißt, sozusagen, der jetzige Zustand ist im Konzept nicht schon äh, mit äh, aufgenommen, aufgenommen, aufgehoben. Ich esse jetzt aber noch mal ganz schnell so ein Stückchen äh, äh, von dem Karamell hier. Mh. Mm. Mh. Mm. Ist gut? Mh. Mm. Rauchiger kann Zucker nicht schmecken, glaube ich. Mm. Mm. Bisschen Rotwein, ein paar müssen doch auch mit Rotwein auch sein. Rotwein und... Ja, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Ja. Wow. Die schmecken bestimmt ganz besonders. Hier sind die, warte mal, da muss ich mal ganz kurz ran. Ja, die nehme ich nicht. Nee, das ist, äh, das ist äh, sakral. <lacht> Toll, ja, das sieht richtig gut aus. Ja. Ja. So, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe das Foto wieder wow. Okay, oh, also ich muss das jetzt so ein bisschen zusammenhalten. Ja, also vielen, vielen Dank und äh, es geht, es wird weitergehen und äh, das wird alles sehr, sehr typisch für die Zeit und für die Veränderungen in dem, was Posting, Post äh, oder wie heißt das, Kunst, die so mal verschickte Postkartenkunst, Mailart ja, ist, Mailart gibt's auch, und so weiter, ja. habe ich nie mitgemacht. Ich habe aber eine selber inszeniert. Wow. Ja, das, das ist, da kann ich das Link mal schicken. Ja, so, jetzt muss ich erstmal wieder ankommen. Rücksturz, ich sehe Was ich fragen wollte, wäre es vielleicht möglich? Also ich weiß nicht, aber ich wollte ja vorhin noch ganz kurz Michael Wald danken für, für, für, für, für den Schnitt, der Videos, Also ich fand auch zum Beispiel den Video 7, den letzten, den 7er äh, Schnitt äh, richtig gut und wäre es nicht möglich, dass er zum Beispiel von allen bisherigen ähm, äh, Talks, Video Talks, äh, einen Schnitt machen könnte. Ähm, da möchte ich einfach den Filterraum in... Schutz nehmen oder einfach in der sitzt schon so sehr lange da dran und ich finde, das okay. ist so vorderen, das ist, finde ich, nicht angemessen. Ich, finde, ich bin froh, ja. wenn wir diesen kurzen Cut dran. haben und ähm, wir können dann einfach gucken, was wir wirklich bis zum 31. März haben und ähm, eventuell, äh, ne, du kannst es ja gerne an ihn herantragen, eventuell hat er auch die Idee, aber äh, ich würde das von mir aus äh, nicht so weitertragen, weil das, der, der macht sich viel Arbeit damit. Der gehört sich jedes Wort an, der ja. schaut sich jedes Bild an, der versucht das zusammenzubringen, der sucht die passende Musik dazu aus. Also ja. ich bin äh, also zwei ja. Tage pro Schnitt ja. äh, Minimum, würde ich mal so sagen. Nicht? Also das ist richtig viel Arbeit und ich merke das ja, ich bin ja auch im Verzug, ich möchte also all den äh, äh, Aufnahmen möchte ich ja Inhaltsverzeichnisse beifügen, da bin ich, habe ich jetzt angefangen. Das macht riesig viel Spaß. Ich kann das ja mal äh, kurz zeigen äh, mit einem geteilten Bildschirm ähm, <lacht> über den, äh, den Kunststock KT6. mal, wie geht das hier nochmal? Da. So, den möchte ich einmal zeigen. Ja, ja super, so, das habe ich schon ja. gesehen. Das ist toll, ja. ja. Und ähm, ja, gut, das hier unten ist jetzt. Organisationszwang unterlaufen, ist noch wichtig. Äh, <lacht> gut, also n, da bin ich jetzt gerade mal eine Viertelstunde weit ne? und habe aber schon sozusagen hier fast also eine äh, detaillierte äh, Inhaltsangabe äh, gemacht, nicht? So, weil das sich auch lohnt an der Stelle. Das kann nicht woanders, kann das ein bisschen gestreckter sein. So und ähm, gut, also das ist, äh, aber macht ja auch Spaß und es soll ja jetzt nicht, beklagen sein, sondern nur eben zeigen, dass das dass so im Hintergrund Arbeiten laufen und da ist die von, von Michael also äh, die bedeutendste im Augenblick, finde ich. Also das ist äh, naja gut, wollen wir, ist so weiß er auch. Und von daher muss man ihn dann äh, also ich glaube, dass, dass er selber äh, überlegt und, und das macht mir auch Spaß, ihn zu überlegen zu sehen, was man da medial noch machen kann. Und äh, dass wir jetzt so in Gesprächen auch so nach und nach rauskommen und mal gucken. Ja, ich, ich wäre auch skeptisch, dass man ihm, ihm da noch, obwohl die Idee kann man ja trotzdem immerhin hinschreiben. Ne? Also ja, ich, so, ich hab, wollte ihn da nur einfach in Schutz nehmen, weil ich noch heute mit ihm gesprochen habe und er sich entschuldigt hat schon fast, dass der äh, vom letzten, der Cut noch nicht fertig ist und das für sich verzögert und hat dann noch mal erzählt, wie lange das dauert. Ja. Ähm. Auf jeden aber Fall. Ist gucke, echt du, ja, wir haben noch 13 Minuten Zeit, mhm. um Wichtiges zu besprechen und ähm, zu klären. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, ähm, äh, das war jetzt äh, allerdings auf äh, Facebook, äh, aber ähm, ein abstraktes Bild. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sur ein surrealistisches Bild habe, also äh, gegenständliche äh, Motive, die ich surrealistisch darstelle, dann äh, mache ich das ja mit voller Absicht. Aber bei der Abstraktion, also wenn ich, mein, wenn ich jetzt äh, von mir ausgehe, wenn ich meine Bilder mache, dann äh, habe ich schon auch eine gewisse Vorstellung, aber äh, ich lasse das trotzdem irgendwo fließen und ich, äh, äh, ich überlasse das einfach äh, auch dem dem Arbeits, äh, wie soll ich sagen, halt, äh, dem Arbeitslauf. Also, äh, da ist es nicht so, dass ich irgendwo ein fertiges Bild vor mir habe. Und äh, wenn, wenn mir dann jemand sagt, äh, das war reiner Zufall, äh, weil es gibt dann Sachen, die ergeben sich, die arbeite ich dann noch ein bisschen aus, weil ich was sehe, was ich vorher aber nicht gewollt habe. Und das ist für mich irgendwo Abstraktion. Das ist für mich abstrakt. Aber wenn mir dann jemand sagt, das war ja reiner Zufall, äh, äh, so nach dem Motto, äh, ja, ähm, ja, das ist halt, das ist halt jetzt einfach so zufällig entstanden. Du das es sagen, ist im Arbeitsprozess, Arbeitsprozess entstanden, weil ja. ich äh, auf einmal zum Beispiel im, im, Arbeitsprozess in, während ich, äh, im Arbeitsprozess sehe ich auf einmal ein Gesicht, das arbeite ich dann noch ein bisschen aus, aber äh, es ist nicht so, dass ich gezielt jetzt zum Beispiel ein Gesicht malen möchte. Vielleicht kann man da äh, mit den Begriffen direkt ein bisschen weiterkommen, also abstrakt, das ist Abstraktion, das heißt man, nimmt aus der vollen Realität, nicht? Genau. Ja, eine Zeichnung nimmt dann sowieso schon, also alles in schwarz-weiß und so, das ist also im Grunde eine Reduktion auf anderes. Ne? Und dieser Abstraktionsprozess kann sehr weit sein. Sehr weit gehen, sodass man nachher nur noch Farbflecken hat oder was auch immer. Nicht? Also, da ist, das ist abstrakte Kunst, ist die, die sich also immer noch von irgendeiner Gegenständlichkeit herleitet. Ne? Dann dem gegenüber steht im selben äh, Feld der, der äh, Farbfleckenmalerei, sagen wir mal so ganz einfach, gibt es eben die konkrete Kunst. Da wird also der, der Bezug zur Realität ganz anders ge geliefert, indem man sagt, Farbe ist eine Realität. Ein Brett ist eine Realität. Jetzt tun wir die Realität Farbe auf, das, auf die Realität Brett. Nicht? So Und dann kommen so Sachen ins Spiel wie diese Materialität, die Aktion, dann wird äh, die, die Auffassungsgabe der Sinne, des Gehirnes und so weiter, werden dann in Anspruch genommen. Nicht? So Surreal ist im Grunde schon, wenn du sagst, ich habe da einen Baum und da sehe ich ein Gesicht in dem verknorpelten Ast. Ne? So Und da ist im Grunde wiederum diese Wirkung, aus, aus der Realität auf, auf ein, ein unbewusstes äh, er Erkennungsgeschehen nicht? ist dann angesprochen. Das verbindet sich eher mit, der, mit dem Surrealismus, aber inzwischen laufen diese ganzen Sachen ja in zigweisen über Kreuz. Genau. so nutzt, nutze ich zum Beispiel eben obart äh, Geschichten, um also eine kosmologische Fantasie, nicht aus der heraus ich bestimmte Sachen abstrahiere. Also ver verstehst du, das sind alles schon wieder Metamaterialien geworden. Wenn jetzt einer kommt und sagt, äh, du hast da den Zufall drin, das ist ja alles gar nicht gewollt, dann dann hat er ein bestimmtes Bild von dem, was wie Kunst arbeitet. Aber er kann nie, niemals leugnen, dass der Zufall also Früher hieß das mal wegen Alliatorik oder äh, man, man kann zurückgehen auf, auf äh, Bilder von, äh, auf Ideen von, ich glaube, Leonardo war das, der mit den Flecken auf der Wand äh, gesagt hat, da sind ganze Landschaften drin, ich brauche nur da hingucken und schon fällt mir alles ein. Oder Wolken, das ist, äh, in, in England gab es ein, ach, müsste ich jetzt alles recherchieren, der eben äh, äh, Wolkenbilder äh, und, und Flecken und Wolken und so genommen hat, um äh, auf Ideen zu kommen, auch wiederum landschaftlich, bis hin eben, äh, dass man heute ziemlich ausgefuchste äh, mentale Techniken nutzen könnte. Nicht? Auf jeden Fall, aber immer ist ja deswegen, da ist ja mein Orakelding, nicht, dass also der Zufall generiert äh, Deutungsgelüste. Nicht, so, man findet am Strand irgendwie ein Treibholz, das liefert ein paar Indizien. Nicht? Man fängt automatisch an zu fragen, wo mag das herkommen, aber es sind nicht genug Indizien, um es nun wirklich zu, festzustellen. Nicht? Und in dem Moment explodieren die Geschichten. Nicht? Man ja. kann das und das und das und das sagen. Und das ist so im Grunde der Prozess, in dem dein, oder das Spannungsfeld, in dem dann deine Arbeit sich vollzieht. Nicht? Und dann kannst du sagen, ja, aber das ist genau das, was ich mache ich arbeite mit diesem Zusammenhang. Ne? Mhm. Und da kann, da kann keiner kommen und sagen, verboten oder äh, minderwertig oder sonst was. Der kann nur sagen, von meinem, von meinem Arbeiten her wäre das zum Beispiel verboten. Ne? Aber mhm. nur von seinem, ne? nicht insgesamt und schon gar nicht für die Kunst oder so. Ne? Also so, so würde ich da äh, an das Problem rangehen. Vielleicht super, da erläutert, super erläutert, aber ich gucke auf die Uhr. Wir haben nur noch sieben Minuten. Ich finde die Ach, du heute schon die Stunde erreichen? Dachte, <lacht> ich dachte das, aber wieso? Ich achte nur okay. auf die Zeit. Äh, ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Was wollen wir hier im Kunsttalk überhaupt besprechen? Die Arbeitsweise, wie man Kunst schafft, wie man auf die Idee von irgendwelchen Bildern kommt? Oder wollen wir hier Ergebnisse, also schon fertige Produkte? Ich nenne das jetzt mal Produkte. Äh, ähm, fertige Kur Kunstwerke in Anführungsstrichen, wollen wir darüber sprechen. So, nee, ne? Aber das Oder sehe ich da gar nicht, also Ach, okay. sowohl als auch, Okay, okay. finde ich. Also, aber dann äh, ist es gut geklärt. Ne? Also Weil, okay. B und B haben wir ja schon, die Bildbesprechung. Also genau. äh, dann wäre doch der Kunsttalk interessant, äh, äh, dass wir da vielleicht einfach die ganze Entstehungsphase äh, mal besprechen, oder? Von Werken. Ja, ja, ja das so auf jeden sind. Fall. Aber genau. ich würde jetzt ja. nicht sagen, jetzt wenn jemand was zeigen will, was er entdeckt hat oder wenn, wenn er eine eigene Arbeit, die er für fertig hält, äh, zeigt, nicht, dann äh, würde da ja eine äh, Annäherung ne, ne, äh, eben auch über das Beschreiben gehen können zum Beispiel. Nicht? Und das wäre dann das, was äh, ausgeschlossen wäre, wenn wir sagen, wir, wir, wir reden nicht über fertig, wir reden immer nur vom... Arbeitsprozess her. Ja. Also, ich finde, das kann sich ganz gut miteinander verbinden. Also, würde ich, also, ich würde mich da, also, ich hätte da jedenfalls Bauchschmerzen, da mich, mich, mich im Zaume zu halten in der Hinsicht. Also, das von mir aus jedenfalls. Also, wenn ihr dann das anders bestimmt, dann bin ich natürlich auch brav. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt in welcher, also am Anfang ist es ja aufgekommen, das war ja wirklich sehr spannungsträchtig, dann ging es ja auch darum, in welcher Sprache wollen wir das denn besprechen? Ist das so, wie wir das heute besprochen haben, ist das eine angemessene Sprache oder welche Sprache wird dafür gewünscht? Oder ist das einfach so, wie, wie bitte? Vielleicht nicht so fachlich einfach. Nicht, einfach nicht zu so fachlich, nicht mit zu viel äh, Fachbegriffen oder aus, äh, aus, aus dem aber Kunst. Die, aber die Fachbegriffe bringst du doch auf. Äh, also für mich ja, sind die auch auf Punkt. Also, du kannst ja, wenn, ich, wenn du jetzt einen Fachbegriff bringst und ich sage, äh, ich kenne den nicht, kannst du das mal ganz kurz hm. erklären? Du kannst es doch vielleicht mit einfachen Worten dann irgendwo beschreiben, oder? Ja. Also, nicht so konkret jetzt mit. Also, ich habe es ja jetzt gerade versucht. Ja, das ist und, jetzt, äh, hat das jetzt sehr gut gemacht, aber wenn jetzt ein Ingenieur uns was erklären will und spricht in seiner Fachsprache, dann verstehen wir, bei, äh, nee, verstehen wir alle nein. nur Bahnhof. Auf keinen Fall. Es soll auch keine Namen-Zitationsorgie äh, für irgendwelche Philosophen gehen. Also, wenn man jetzt noch den Adorno dazu nimmt, ne, aber wird ja den Phänomenologen äh, da, da da nicht vergessen. Nicht? Aber ihr, äh, ihr wisst ja, was ich meine. Und äh, dann aber kommen wir zu dem Ergebnis, meine Kunst ist die beste. <lacht> Oder wieso? Ne? Das, äh, das äh, nicht, sondern äh, wenn, wenn äh, es geht nur über, über das, ich, äh, also ich habe jeder eignet sich Sachen an und, und, und es muss durch diesen Aneignungsprozess durchgelaufen sein. Das heißt also, man, man äh, äh, redet in, in die ungeklärte Situation hinein und das und ist du immer isst ein Risiko. Zucker. Ne? Du hast es doch jetzt gerade sehr, sehr gut erklärt. Aber ich es gibt ja so auch eine Riesenfülle an verschiedenen Arbeitsprozessen. Ne? Also Das ist okay. ja ein Gewässer, an dem kann man sich jahrelang aufhalten. Habe ich selber ja. auch schon getan. Dafür haben wir jetzt in diesem Medium gar nicht Platz. Da wäre praktisch ein neues Medium schon notwendig. Und da müssten praktisch nochmal sieben Folgen für jedes andere. werden wir nicht mal annähern dran. Ja, der, der begrenzte Rahmen ist eben diese ein bis eineinhalb Stunden, die wir uns geben, um zu sprechen und äh, unsere Persönlichkeit, unsere Anlässe und wir müssen ja nicht also ein Fachgebiet äh, systematisch äh, äh, durch durchschiffen, äh, äh, sondern das kann man ja äh, also äh, ich, ich sehe mich nicht äh, äh, aufs Allumfassende oder so. So. Aber was ich eigentlich nur damit sagen will, ein Professor fängt ja auch nicht gleich mit der hohen, äh, was weiß ich, mit der hohen Kunst des Wissens an und, äh, und, und, und verlangt von seinen Studenten, dass sie alles kapieren, was, äh, was er. Gut, die müssen sich das dann vielleicht im Nachhinein erarbeiten. Ich weiß nicht, ich äh, war nie auf einer Uni, ich habe nicht studiert, ich weiß nicht, wie der Ablauf ist. Aber äh, du hast es doch jetzt vorhin sehr, sehr gut auch mit, äh, ja, mit äh, so. So, dass wir, also ich denke ich konnte es sehr gut verstehen und, ähm, ja. und das, war jetzt, das war super erklärt und ja, so in, ich, der Richtung, in der Richtung wenigstens ja aber das du ist, sind ja ein ein ähm, Kunsttalk das ist dein jetzt weiß ich sehr klar äh, Babsi, was dein Anliegen ist. Das ist super. Aber wir haben hier noch, da ist noch äh, Jutta und dann ist noch ja. Bodo da und dann ist auch noch ja. äh, wirklich Andreas da und ich habe, ja. bin auch noch da und ich habe auch bestimmte Erwartungen. Also wir müssen irgendwie gucken, wie wir diese fünf, sechs, äh, Blatzenka ist auch da, äh, und vielleicht hören ja noch einige zu, die auch gern mitmachen würden, die aber vielleicht nicht äh, genau wissen oder noch nicht wissen oder wie auch immer. Die haben ja dann bestimmt auch bestimmte Vorstellungen, weshalb sie gern dabei sein möchten. Und da müssen wir einfach wenn es nur nicht die ganze Stunde so geht, das wäre schon ganz toll. Wenn es nicht die Stunde? ganze Stunde nur so, äh, äh, sage ich mal, einfach in, in diesem höheren äh, Kreis geht, sondern. Also, ja, ich es ja, es ist ja, eben, ist also, worum es mir geht, <lacht> <ging>, ist irgendwie. <lacht> Die Verbindung zu schaffen. Das ist das, ist das was, worum es mir eigentlich das sehr stark ja. geht. Das schaffen wir ja, Und das auch. Ist das das ja? ja. Ja. Wir sind ja. da schon ziemlich weit. Yeah. <lacht> ich finde auch, dass wir da schon ganz gut auf dem Weg sind oder dass irgendwie das überhaupt ja. nicht irgendwie ja. den ja. Fall. Und ich denke, klar, das kann dann mal in die eine oder andere äh, Richtung kann das ausbrechen oder zum Extrem werden ja, und dann ja. äh, wird sich das wieder regulieren. Das Deswegen geht. würde ich also den, den äh, Talk mit äh, Günter Lierschow äh, zum Beispiel nicht in die Tonne treten wollen, weil es war für mich auch aufschlussreich und es äh, ging also... Super. Ja, ja, aber <lacht> ja aber also, da Wie so, ein wie so Jack out of box, box kommt Birgit immer... Also da muss ich sagen, der Günter Lierschow, äh, äh, also da kam ich mir nicht irgendwie so vor, dass ich überhaupt äh, nur Bahnhof verstehe. Ganz und gar nicht. Also der spricht sehr, sehr äh, ja. äh, verständlich. Genau. Das ist äh, überhaupt äh, kein Problem, das zu verstehen, was er sagt. Ja, aber verstehst du mich nicht? Doch, doch, jetzt schon. <lacht> ja, schon. Nein, da hatten einen, es gab einen Kunsttalk, ich weiß nicht, ob das der Sechser war, da war ich, ich war da glaube ich auch gar nicht dabei. Aber der, also, das, war wirklich, das war wirklich extrem, fand ich. Sehr extrem. Sonst wäre ja auch Platschenka wär ja und wäre ja auch nicht äh, darauf gekommen, dass die Sprache einfach irgendwo zu kompliziert ist oder so. Ich meine, das hat ja einen Grund, warum dieses Thema überhaupt aufkam. Das ist ja nicht nur wegen mir jetzt, wegen mir alleine. Ja, aber das ich ist so ein bisschen ich finde das ein bisschen schwierig, weil wir haben ja gesagt, wir wollen Kunst Talk machen und wir jetzt sagen, ja, wir sprechen aber gar nicht, okay. Das finde ich auch gut, wenn wir uns dann sagen, wir sprechen gar ja, nicht. Wir sprechen manchmal. schon, oder? Nein, wir, wir zeigen dann einfach nur noch, das wäre schon, es ist ein bisschen, es ist für mich irgendwie äh, schwierig, auf einseitig haben wir uns geeinigt, wir machen einen Kunsttalk, da muss man auch, denke ich, die Bereitschaft haben zu sprechen und jeder spricht ja erstmal in seiner Sprache, wenn er irgendwo reinkommt und hat seinen Ton und hat seine Art und Weise und, und, und das hat ja auch etwas mit Kennenlernen zu tun und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut, ja. Und ich finde im Moment, also ich finde, es, ich hatte das bisher das Gefühl, dass fast jeder zu Wort gekommen ist oder zu Wort nein, kommen nein, konnte. Nee, darum geht es gar nicht. Du hm, verstehst hm, mich da falsch. Gut. Du verstehst mich da echt falsch. Du, <lacht> ja, klebt mich zu. Äh, so, Was verstehe ich falsch? Nein, du verstehst, du verstehst, nein, das, äh, wie soll ich das erklären? Wenn, wenn eine Stunde... Oh, wenn es nur um, um Fachbegriffe geht und so, da muss man halt sagen, okay, es ist ein Kunsttalk, wirklich für Leute, die, äh, was weiß ich, die, die, die das einfach studiert haben, die das, äh, äh, die das, so wie Godot gesagt hat, jahrelang äh, ja, jahrelang im Selbststudium, im Studium und so weiter und sich was weiß ich studiert haben, dann ist das in, vollkommen in Ordnung. Dann weiß ich, okay, ich habe hier überhaupt nichts verloren. Da bin ich Fall. Ja, aber, aber schau mal, der. der, der, nicht, der da ich gar nicht meinen Mund aufmachen. Also der, der Intellektuellste, den wir hatten, war ja tatsächlich der mit Lierschow und der war ja Supi, ne? Hast du selber auch gesagt? Ich meine, so ja. richtig Intellektuelle, die wissen ja schon auch, wie sie reden. Und wenn sie was Schwieriges sagen, dann erklären sie das ja auch. Und du fandest da ja den toll. Wir sind ja gar nicht so irgendwie begriffsmäßig unterwegs. Also, ich habe zwar Philosophie so studiert, aber ich finde okay. ja zum Beispiel auch immer Hegel doof. Und wenn es dann irgendwie, ich habe ja auch damals selbst bei, also bei Günter Lierschow dann so, obwohl ich selber totaler Levinas-Fan bin, ne? ich bin ja selber so ein Intellektuelle. Aber dann habe ich auch immer so ein bisschen dann dieses Bedürfnis, das ein bisschen so auszugleichen gerne auch, gern Aber geht auch es mal nicht darauf hinzuweisen. Es ist doch gut, läuft doch super. Ja, geht es nicht vielleicht um das Gefühl oder um ein Gefühl, äh, Babsi, vielleicht um das Gefühl, äh, gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu? Vielleicht auch, ich weiß es nicht. So, so, so, so, weißt so du, so Belonging, mit? so ein Zugehörigkeitsgefühl? Heute ja, das, Ich denke auch, das hat doch so, irgendwie sowas mit der Wertigkeit. Ne? Das, ist, das ist das Problem. Äh, also, was ich, ich sage jetzt mal von mir, ne? Also, wo ich auch immer wieder in diese Falle tapse sage ich mal so. Ähm, das Akademische, das ist eben das Wertvolle. Und das hat auf jeden Fall seinen Platz. Und dann dürfen halt noch irgendwelche Laien dürfen drumherum tanzen und ab und zu mal pieps sagen. Wo sind denn hier die Akademischen? Es, ich würde das, also ich würde es gar nicht an Personen festmachen. Ach, das ja. das, ja. Genau. das, das wäre mir wichtig, ne? Sondern eigentlich an diesen Konstrukten oder wie wir mit diesen Konstrukten umgehen. Aber das sind wir ja klar definiert. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen so ein bisschen nebenher, ne? Wir haben ja gesagt, so ein ja, bisschen. Ja. Akademisch finden wir gar nicht so toll so vom Anfang an. Ja. Ja. Also ja, ja. Ja Aber also, da treffen jetzt treffen wir uns ist ja auch es ist jetzt nochmal eine Wiederauflage, weil sich halt das jetzt doch auch zeigt, ne? äh, was das heißt, was wir da wollen und dass das gar nicht so einfach ist und ähm, ja, uns vielleicht einfach so als. Ähm, also, ich bin schon ein bisschen stolz von auf. Ich also glaube, ist, ist ja gut dieser gemacht. Rückbezug, also von daher, ich finde sehr gut dieses, Aber, äh, dieses Nachdenken über das eigene Schaffen. Äh, da kommt eine äh, Direktheit und Ehrlichkeit auf, die äh, sozusagen Begriffe schon mal unterläuft. Ne? Und wo man jeder kämpfen muss, was, was sage ich denn über das, was ich da mache? Nicht? Ist das denn damit abgegolten, dass ich jetzt irgendwo eine schöne Stelle gefunden habe, wo einer was gesagt hat, was ich irgendwie für treffend halte? Oder ist das so, dass ich genau wie beim Arbeiten selber suchen muss, und jetzt auch noch sozusagen ins andere Medium Sprache rein. Nicht? Und das finde ich viel, viel äh, ergiebiger und spannender, weil da die ganze Vielfalt von äh, Gefühlen und, und äh, Prax Praxen und so weiter auftaucht ähm, und, und mit Hilfe der anderen vielleicht erst zum Wort findet. Oder äh, die dann einfach sagen, ja, das kennen wir. Und also das finde ich so, äh, äh, so, so eine Basis, die die, äh, also, die weil sie unfertig ist eben suchen, suchen helfen kann oder so nicht also vielleicht ist es so zu sagen ja und ja. Es, ist, es ist ja ich habe heute zum Beispiel gedacht ey, dann sprechen wir über diesen zuckerkomischen Zuckerberg und so der habe ich also, der ist ja mit nichts irgendwie vergleichbar also ich, außer vielleicht mit irgendwie du hast es jetzt mit der Landschaft gemacht das ist wir, wir sind auch mit einem extrem schwierigen Thema eingestiegen, nämlich mit dem Porträt. Da haben, hat jeder ganz viele Vorstellungen, ganz viele schon gesehen, ganz viele Modelle. Es gibt ja keine Anatomie des Berges, aber es gibt eine Anatomie des Körpers. Und all solche Sachen, das, das ist, ähm, schwingt wirklich mit hinein. Und ich finde, dass wir das wirklich toll hinkriegen. Und es ist wirklich... Ich finde, wir kommen immer voran. Wir liefern einen gewissen Content, also einen Inhalt. Wir machen hier nicht nur Blabla, bla, Ist halt total schön. Ist ja alles total nett, sondern wir, wir sprechen auch konkrete Dinge an. Ich finde, also ich bin eigentlich wirklich sehr, also ich bin zufrieden und ich bin zufrieden, ja. dass dieser Kasten da angekommen ist und ähm, dass die, ähm, ja, dass es, dass es, wie weitergeht, wo wo mein persönliches Feld ist. Nur wie das weiter zu spinnen wäre mit, mit so ungeliebten Themen wie Geld. Das hat eben Günther schon reingebracht. Ja. oder auch Und Vielleicht noch mehr Themen. auf Dauer, genau. Das ich. sind ja un, uh, total ungeliebte Themen. Äh, mhm. Oder mit dem Kunstmarkt, was da immer so gesagt wird. Und äh, ich meine, ich habe jetzt schon gedacht, auch der ganzen Etikettierung und Stigmatisierung, also das habe ich ja jetzt auch über Weihnachten erlebt, jeder kann sich so eine Harry-Potter-Brille aufsetzen, genauso kann jeder so einen Zuckerberg verschicken. Ne, was ist denn daran Kunst? Das kann noch heute jeder. So, ich finde, das sind wirklich ähm, spannende Fragen, die sich damit eröffnen. Und äh, auch äh, eine Leinwand oder Pooing wie... Äh, Naomi das macht, das könnte doch heute auch jeder, ist das Kunst, ist das nicht Kunst? Also das, ich mich da, wirklich... das ist ja völlig spannend für mich, weil nämlich bisher war dieses kann doch jeder ein Gegenpol zur Kunst ein Gegenpol zu dem, was Künstler machen. Ja. Nicht? Und heute kann es sein, dass es die Basis ist von dem, was Künstler ja. machen, dass aus dem etwas entsteht nicht? Äh, äh, und, und dass, das die neue, dass das zum Beispiel ein Charakteristikum der neuen Situation ist, dass wir eben in dieser Vielfalt von, äh, von Ansätzen, von Kompetenzen, äh, von... von äh, banalen Geschichten, die das Gleiche sind, aber doch nicht und so weiter, dass wir da, damit zu tun haben, dass das der Stoff ist. Nicht? Oder, oder was und damit auch, äh, aber auch so eine Vorstellung von Unvollständigkeit. Ne? Also im Gegensatz ja. zu früher. Also es muss halt, musste vollkommen sein und ich weiß nicht was. Und das kann man gar nicht mehr einlösen. Da komme ich jetzt wieder auf diesen Punkt, den du erwähnt hast, das ist so ein hoher Anspruch. Ich weiß nicht, wie du den jetzt gemeint hast, aber es hat halt das bei mir so. Ist so eine äh, Ohnmachtserfahrung. Ne? Ja, Man ja, liest ja. dieses hochkomplexe äh, Sprachding, der also, um, um zu erklären, Adorno schreibt, hat einen Stil, der einen zur Verzweiflung bringen kann. Lange mhm. Sätze, äh, die äh, irgendwie selbstbezüglich sind. Und, also, und, und dabei transportiert er etwas, äh, was er an die Kunst heranträgt. Also er fängt an mit mit einer Bombe, die finde ich nachher viel toll, nicht? Also das so, das Meer der Freiheit, was angeblich, was angeblich die Kunst sozusagen äh, nun neuerdings äh, mit sich vorträgt, äh, wird von den Künstlern überhaupt nicht genutzt, nicht? Im Gegenteil, nicht? Also sie sind alle ähm, müsste man das Buch mal raussuchen. Auf jeden Fall, er, er sagt also hier Pustekuchenfreiheit, was macht ihr denn dann eigentlich? Und dann fängt er an, das ganze Gebiet gedanklich zu durchdringen. Und dabei kommt er immer wieder zu Forderungen. So ich habe das hier in als Forderung empfunden. Was man machen muss, damit ein Kunstwerk echte, wahre da, da, da, Kunst ist, unter der Voraussetzung, dass das echte, Ware gar nicht mehr geht. Ne? So. Genau. Und, und, und es, es gibt ja in der Literatur einige, die das, dieses, dieses Moment wie mit übernommen haben, zum Beispiel Alfred Jelinek hat das ganz klar beschrieben, wie schaffe ich es, dass beim Leser die Bombe im Kopf platzt. Und äh, Sie hat das die ganze Zeit versucht, mit ihrer Literatur das wirklich so zu bewegen. Die hat auch wirklich auch sehr, sehr interessante Fantasien entwickelt. Wie ist es zum Beispiel, wenn mich die Buchrücken anschauen, was machen die eigentlich mit mir? Wo man ja sagen kann, ja, es ist vollkommen irrsinnig, aber es ist auch eine tolle Idee, sich sowas auszudenken oder eben übertragen auf das Bild, was ist, wenn mich so ein Porträt, was irgendjemand gemalt hat, wie, wenn das mich anschaut, was macht das denn eigentlich mit mir? Und ich, also das sind für mich so Perspektiven oder äh, Herangehensweise oder neue Experimentierfelder, die ich ähm, gerne mit anderen teilen möchte oder wo ich einfach mit anderen gerne ähm, weiter dran arbeiten möchte. Ja. ja, und das ist zum Beispiel jetzt mit dem, Beispiel mit dem Porträt, finde ich gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein Künstler einen Strich macht, einen schwarzen Strich, so, und das ist jetzt Kunst und der schwarze Strich guckt mich an und bei mir explodiert gar keine Bombe im Gehirn und ich denke mir, was soll denn das jetzt, was soll dieser Strich, was ist daran Kunst? Aber in und welchem es gibt Setting hat er das denn gemacht, in welchem Kontext, in welcher Umgebung, in welchem Rauminstallation, ja, wo hat er das ja gemacht? Erklärt. Es wird ja oft nicht erklärt, es wird was präsentiert und der Kunstlei sieht dann, okay, das ist ein Strich, ein schwarzer Strich und jetzt wird es als Kunst verkauft und dann sagt er sich natürlich, weil er kommt ja nicht irgendwie von der Kunstakademie oder was weiß ich, wo, wo, wo, der, der hat ja eine ganz andere Denke wie du, Birgit. Und jetzt überlegt er sich, ja, äh, kann ich auch. Ich mache einen schwarzen Strich und jetzt, ja. was Ja, ist und das, Da kann er noch einen schwarzen Strich machen, dann kann er mir Teilen auch verkaufen. Ich sage jetzt mal sehr, sehr äh, plakativ, das kommen, wir ja? kommen an so eine ethische, also ich möchte hier nicht so eine Gesinnungsethik oder irgendwas propagieren, aber ich sage mal einfach, äh, ich möchte wirklich zu Godot gehen. Der hat ähm, während des, ich glaube, dritten Talks oder so hast du angefangen oder nach dem zweiten schon, hat er ein Gemälde gemalt und äh, hat das... Äh, ja. mit der Zunge und hat das dieses äh, Gemälde auch wirklich verkauft. Da, ja, da, da gab es überhaupt keinen Aufruhr. Da hat keiner gesagt, hey, was machst du denn da? Wieso? Das fanden alle total okay. Der hat das gemacht, hat das irgendwie sogar in die Gruppe gestellt, hat das verkauft und, äh, so. und keiner hat weder an dem Thema noch wie er es dargestellt hat, noch wie er gemalt hat, noch, da hat er noch so eine Schablone gebastelt ich? und hat das da irgendwie dran, <lacht> oh, Entschuldigung, ich wollte nicht irgendjemand übergehen, <lacht> da hat er noch eine Schablone gebastelt, hat, hat, den, hat den Prozess dieser Werkherstellung, also des, des Malens, also des Bild, der Bildproduktion, der Bildherstellung, sage ich jetzt einfach, äh, hat das sehr transparent gemacht, hat die einzelnen Stritte gezeigt und hat gesagt, oh, jetzt ist fertig und so, zup, pup, ne, und da hat keiner dran Anteil genommen und ich frage mich, ähm, ja, Anstoß genommen. Anstoß also. genommen, Anteil Nein, nicht Anstoß, ja. nicht Anstoß, aber es geht, das geht nicht um Anstoß. Es geht einfach darum, dass, äh, also Kunst ist irgendwo so, wie, kommt mir manchmal wie ein geschlossener Raum vor. Und es gibt bestimmt viele, die keine Ahnung von Kunst haben, aber die trotzdem interessiert wären. Aber, äh, ja, also es ist es gibt, schwierig. Ja, es, ich versuche das mal so. Also erstens ist keiner gezwungen, alle Kunstwerke irgendwie toll zu finden. Das, das, Nein, nicht? das ist dann eben, okay, ein schwarzer Strich und der behauptet das, na gut. Nicht? Irgendwann kommt dann vielleicht ein Moment, wo man das akzeptieren kann oder man bemüht sich drum oder, oder eben auch nicht. nicht. Für mich, man könnte vielleicht sagen, die, die Kunst ist eine Riesen, könnte man als Riesendebatte in Form von Werken sehen wo alle möglichen Leute rein sie gegenseitig reinquasseln, nicht? aber in Form, dass sie was tun, nicht? also Werke schaffen oder äh, sich irgendwie verhalten und aber eben in Bezug aber darauf. Man muss und, nicht immer nur das, Werke schaffen. Das ist aber das hat aber inzwischen unendlich viel Eingänge. Nicht? Und wenn man durch einen Eingang reingeht oder dann noch einen oder so, dann, dann, dann kommt man in Umgebungen. Das ist wie wenn du eine Landschaft besuchst, ob du dich vom Hubschrauber hier oder dort oder auf dieser Erde irgendwo absetzen lässt. Jedes Mal hast du ein völlig anderes Bild und denkst also, was, das soll der gleiche Planet sein? Und dann kann man sich in der einen Umgebung wohl, in der anderen weniger wohl finden und das ist ja vielleicht auch ganz gut, weil Sammler machen ja nichts anderes, nicht? Entweder sie sammeln ein, unterschiedliche Eindrücke oder sie fühlen sich in einer Ecke wohl und äh, Künstler sind ja auch nicht unendlich. Nicht? Das heißt, irgendwann werden sie sich irgendwo ansiedeln. Also bei dir, das zeigt sich dann also auch in der Art, dass die Sachen sich ähneln oder dass man also ein bestimmtes Interesse spürt. Ja, und, und dann sind sie sozusagen so wie eine Blumenwiese, wo bestimmte Arten vorkommen. Nicht? Und in der anderen Blumenwiese kommen die Arten eben nicht vor. Nicht? So dann ist man da angesiedelt und jetzt kann man ein bisschen reisen, sich ein bisschen beeinflussen lassen und so. Das, das ist eben alles nicht unendlich, sondern das ist alles endlich. Und gleichzeitig äh, kommen in dem, was man macht, hat man ja nicht nur das Interesse zu sagen, ah, ich habe Farbe auf die, äh, auf die Leinwand getan, okay, so, sondern man, man, man arbeitet ja an, an in irgendeine Art von Reife oder in irgendeiner Art von Erkenntnis, die man dann gewinnt. Auch das kann man noch in Frage stellen, natürlich. Nicht? Und so merkst du merkst, wie, wie vage das ist. Ne? Und so vage sind dann eben auch diese anderen Versuche, auch wenn tausend ähm, Theoretiker oder tausend äh, Kritiker oder Kunstpolitiker das jetzt nun da, da nun mal drauf setzen. Das mhm. ist aber deren Ding. Ne? Das kann auch Macht bedeuten, das kann auch eine Macht bedeuten, die mir als Herrschaft gegenübertritt. Du sollst das so machen. Oder wenn du das nicht so machst, dann bist du abartig. Ne? Oder jedenfalls nicht Kunst. Ne? Und so, das, äh, dann, kann, dann kann man nur sagen: Ja, das meinst du da jetzt. Ne? Und tut mir leid, aber ich mache es trotzdem nicht. Ne? Oder lässt sich breitschlagen. Also die, diese Unsicherheit kann man, kann man niemandem nehmen, weil sich da jeder drin bewegt. Also selbst, selbst jemand, jemand, der meinetwegen angestellt ist bei einer Galerie und der soll bestimmte Künstler durchsetzen, na, was für Argumentationen wird er wohl finden? Ne? So weiß er vorher nicht. nicht so, okay. ne? also, also da, was vorhin gebracht wurde, das Beispiel von Godot, äh, habe ich noch gar nicht gesehen. Wo findet man das? Hier im, im äh, auf Skype. In der Gruppe vor einer Weile, ja. aber uns nur da. Da gab es auch einige Kommentare, habe ich ja da auch ein bisschen Rezeption dann noch gemacht, in anderen Foren das mit reingestellt. Ja, das war okay. Einfach eine Riesenmushi und eine Zunge, die die ableckt. Okay. Ach, ist das diese, äh, diese ähm, wie heißt diese Kunst, äh, das ist eine Kunstrichtung? Gen, äh, äh, hast du auch genannt? Fotografie? diese na, nicht Pornografie. <lacht> das war jedenfalls das Thema. Ja, witzig. Gut, genau. Aber, aber ich, ich, hatte, ich hatte schon das. Also, da können wir jetzt wirklich auch. Als er das anfing zu machen, habe ich also, gedacht, okay. Oh, ich jetzt dann. Ja, ich weiß, ja, wir sind schon weit. Gleich ist unser, gleich ist unser Kunst Also ganz mit, zu Ende, In zehn Minuten aber. ist jedenfalls durch. Ja. So, spätestens, also höchstens 90, mindestens 60, irgendwie so. Ja. <lacht> ähm, Und sind wir sind schon weit drüber. Über nein, 60 sieht die nein, nein, aus. Ach so, nee, 90, äh, sorry, 90, okay. ja, logisch. <lacht> ja, zehn Minuten sind wir gleich drüber, gleich haben wir 90. Jetzt haben wir 90. Nein, also. nein jetzt Quatsch, jetzt haben wir 70. Noch wir sind schon lange drüber. Ja, wir sind schon 20, ganz 20, lange drüber. 90, soll, 90, ich, soll ich 90, es jetzt abstellen mit eurer Genehmigung oder wollen wir jetzt noch irgendwie einen abschließenden? Ach, ich würde aber gern so gern noch was also von... wir sind von nee, sieben bis acht bis halb neun. So ist äh, das, ne? 60 bis 8 Und genau. dann plus 30 ist äh, halb neun. Also halb neun wären wir. Äh, endgültig drüber. So. In ja. In wir haben, ist wir ja, haben. könnt ihr doch noch was zeigen? Von der Naomi haben wir noch nicht viel gesehen, weil Naomi oh. war ganz am Anfang und äh, weil es steht bei Skype ja jetzt schon von einigen was drin, von, äh, von allen eigentlich, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Aber Naomi fehlt noch. Okay, also ich stelle was rein. Ha? Das wäre schön, super Naomi. Okay. Oder ein Link, wo man dich, äh, wo man dich mm -hmm. findet, wo man dann was gucken mm -hmm. kann, Die Website mm -hmm. oder, oder. Mm -hmm. wäre Ganz toll. Mhm. Aber an den Film von Second Life habe ich beigestellt. Da, ja. da hast du ja noch drauf reagiert. Und das äh, zähle ich eben auch dazu. Ja, ja ganz wichtig. Also, das liegt dann schon ein bisschen weiter zurück. Ja, ja, ja. Das war das war ja. Träume bauen Projekt. Ne? Mhm. Genau. Ja. Mhm. Und ich wollte noch sagen, Schriftstellerei und sowas ähm, zähle ich auch zur Kunst. Ja, mhm. ja, ja. ja. ja. ja. Ich wollte es immer mal sagen. Also ich habe gestern den Schweizer Literaturclub geguckt mal wieder und das war dermaßen kontrovers und das waren ja jetzt alles Leute, die sich schon ihr Leben lang mit Texten äh, beschäftigen. Ne? Da ging schon, jeder stellt da seinen, also einen Roman vor, die anderen müssen ihn auch gelesen haben und sie muss es dann begründen oder eher und also das war dermaßen kontrovers, das hat mich irgendwie sehr daran erinnert, an die Situation, in der wir jetzt halt eben auch sind, ja. Aber es ist ähm. nicht so kontrovers. Ah, Bitte? Es ja. ist so kontrovers bei diesen äh, Literaturgruppen. ich schaue sie auch jedes Mal, nicht? und ja, okay. äh, äh, zuteil stimme ich, äh, äh, bin ich dabei bei jemandem und dann finde ich, was der andere erzählt und was er da wahrgenommen hat. Also das sind ebenso so äh, Betrachtungen, wo, wo wir natürlich auch bei unseren Bildern oder, oder Bildbetrachtungen, machen. denen ich hab geschrieben habe, äh, der Künstler hat seine Geschichte und wenn ich mir das anschaue, dann interpretiere oder ich nehme es wahr, meine eigene Geschichte. Und das ist so. Und was ich jetzt noch zu der Sprache da sagen will, nicht? ich habe nicht Mühe, äh, mit, äh, wie wir hier kommunizieren, weil das ist, da ist es noch nicht so äh, überbordet äh, fachmännisch und so, sondern eher, wenn ich die Kommentare lese. Hm? Also, In Skype, oder? In Skype meinst du? Nein, also auch hier Bildbetrachtungen und so. Also, Aha, okay. Da sind die Teil äh, Sachen, wo, wo ich wirklich zwei, dreimal lesen muss, bis ich äh, verstehe, was, was da gesagt wird. Ist, nicht? Und, äh, es beeinflusst sich eben doch, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Das nehme ich auf meine Kappe. Das nehme ich auf meine Kappe, weil ich habe das ja initiiert mit. Weiß jemand, so zum Abschluss hätte ich also die Idee, dass man dieses... Ach, äh, Entschuldigung, gerade noch mal. War kein Vorwurf oder irgendwas? Nein, nein, habe hab ich, ja. hab ich so auch nie aufgefasst. Gar nicht, ja. gar nicht. Okay. Nee. Okay. Ja. Nee. War, ist aber gut, dass du noch mal fragst. Äh, ich wollte nur sagen, ähm, für mich hat das jetzt ja sehr viel gebracht, oder bringt dieser Kunst-Talk sehr viel, weil erstmal ist es ist ja wirklich oder wollte jemand noch was sagen, sonst würde ich das yes. jetzt ja, so ich, ich, wo, ich wollte einen Vorschlag machen, dass wir sozusagen wie wir enden können. Also ich weiß aber nicht, wie es jetzt geht. Äh, ich würde gerne diesen äh, äh, Zucker, dieses Zuckerbauwerk, äh, wie, wie du das jetzt hier äh, in, die, in den Talk, äh, in, in, die, äh, in den Chat gepostet hast, ob man das nicht äh, zum Schluss also in den, in den Chat, äh, in unseren Talk mit reinholen kann als Bild. Gibt es da eine Möglichkeit, das äh, zu machen oder Unseren ähm, also Screenshot kannst du ja. doch machen, oder? Ah, nee. Nee, ich, das muss ja sozusagen dann jetzt hier Teil des äh, Teil des Talks werden. Ich weiß nicht, oder ob man wenn, ob ich das filme. Bildschirm, wenn du deinen Bildschirm teilst okay. und deine Kamera da drauf lenkst, okay. du das gehen. Ich versuche mal das zu teilen. Ihr könnt ja sagen, ob es, äh, ob es passiert, wie ich das mhm. möchte. Ja. Ich gehe jetzt, äh, ich teile den hier. Nee, ich teile den. Und dann teilen, beginnen. Und dann mache ich jetzt so. Hä? Ah. Ah, da wollte ich dich auch noch fragen: Das Dokument ist das ein Google-Dokument? Kann man das, können wir das alle ein? Ja, das ist, ja, das ist, ähm, ist ein Google-Dokument. Ja, das passiert nicht. Nochmal teilen. Also, es teilt zwar, aber es äh, nimmt nicht. Äh, nimmt nicht das die irgendwie. Außen, ja. Mhm. Also, jetzt kann ich mal versuchen, ob man teilen kann. Kannst du es da nicht reinziehen, ja. einfach in das Google-Dokument? -Doku ich mache das jetzt anders. Ich mache das jetzt so flüssig, wie das vorhin war. Ja. Das, äh, weiß ich weiß nicht, ob ihr das seht jetzt. So habe ich es ja einmal. Ja. Ja. Ja. ja, genau. Okay. So, das, das halte ich jetzt, bis wir, bis wir geendet haben. <lacht> ja. Äh, kannst du vielleicht noch ganz bisschen die Kamera ein ganz bisschen nach ähm, unten ziehen, so? Ja, so. ja, das ja, besser. Ein ganz bisschen mehr. Mhm. Noch ein ganz bisschen mehr? Das sieht irre aus, es sieht <lacht> unglaublich aus. Ja genau, daraus ist es ähm, auch gestanden, also ich war so ein bisschen enttäuscht, dass das so Bernsteinfarben geworden ist, weil ich hatte das in meiner Vorstellung so, dass wenn ich den Zucker flüssig mache, dann ist er transparent und dann klebt das und dann würde das so wie so ein, ähm, ja, in Anführungsstrichen weißer Zuckerguss über diesen weißen Berg sein, aber es hat irgendwie habe ich das nicht hinbekommen, das ist dann so geworden und ähm, ich musste das machen, weil ich die Steine ja nur einfach so aufgebaut habe, das wäre ja sonst bei jeder kleinen Bewegung wäre das schon ja. das war schon die größte Herausforderung dieses Teil von einem Raum in den anderen Raum zu tragen um da diesen Zuckerguss drüber zu machen aber ich habe es verpackt und eben ähm, an Andreas geschickt und es ist äh, auch angekommen. Beim, beim Verschicken musste ich mir noch die ganzen Differenzen zwischen der Schweizerischen und der deutschen Paketpost anhören. Die ich kenne ich jetzt auch. Aber was das Wichtigste für mich irgendwie ist, dass daraus auch ähm, diese Karte erwachsen ja. ist. Und ähm, das ist eben eine Veranstaltung, die ich zusammen mit Günther mache. Wir machen die und Günther spricht über Geld. Und zwar an der Bahnhofstraße in Zürich. Am 6.2. um 17.15 Uhr und seine Zeichnung. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, dass es so, dass ich mich da sehr äh, kreativ... Äh, ich habe versucht, einen Screenshot zu machen. Dann hätte ich das nämlich da drauf gehabt auf dem äh, Bildschirm. Dann hätte ich es euch schicken können, aber es funktioniert nicht. Ah, was denn? Ich wollte das einen Screenshot. Screenshot machen. Ich ah, wollte einen immer. Screenshot machen. Aber es hat nicht Idee, funktioniert. Aber jetzt ist er wieder, jetzt ist die Kamera wieder zu tief. Jetzt ist wieder. Ja. Ja. Andreas, mach mal ein bisschen höher. Das also hat von, leider nicht geklappt. Von, Zeigst du da? Ah, super. Was ist das? Eine Einladung? Ja, das hatte ich gerade erzählt. Meinte ich, dass ich das erzählt habe. Habt ihr das gehört? Ich habe es probiert, äh, einen Screenshot zu machen, damit man das äh, drauf hat, aber äh, jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Schuldig. Entschuldigung, sorry. Das Birgit und Herr Lierschow reden über Geld in der Bahnhofsgasse in der Schweiz. Ah, Ja. Straße. Am 6.2. Ja, super. Hat sich daraus äh, entwickelt, aus dieser Zuckerangelegenheit. Und das wird jetzt auch noch weitergehen das. mit dem Zucker. Jetzt kommt doch hier was. Ah, ja, ein ich, ich das, ja. Ja. Also da kann man das ja ausschneiden, wie man es haben will. Genau. Also, ich hab das, zwei ja. Minuten nach meiner Uhr. Nee, eine Minute. Ja. Arik hat sich übrigens auch oh. immer wieder eingeschaltet und hat dann den Chat wieder verlassen. Der Arik. Der Der Arik ja, habe ich gesehen. Der war auch war immer wieder mal dabei und ist aber jetzt wieder raus. Dann passt das sicher wieder so nebenher. Okay. Das ist jetzt schön. Das ist eine schöne. Ja. Und oh, mit, schön. dem mit dem Bernstein, mit der Farbe, mit dem Bernstein äh, mit der Bernsteinfarbe mache ich auch weiter, in jedem Fall. Mhm. Nee, das ist interessant. Ähm, das Ganze ist mir dann auch noch aufgefallen: der Gipfel, das ist ja so eine merkwürdige Farbe, also dieses getränkte... Mhm. Rot. Das erinnert mich sehr Sorbet. An, die, äh, an Sorbet, das ja. und an den 500-Euro-Schein, der ja aus dem, schon im letzten Jahr aus dem Verkehr gezogen worden ist. Das heißt, es gibt gar keine 500-Euro-Scheine mehr in Europa. Und ähm, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen, weil das ist ungefähr so eine Mischung aus äh, Blazenkas, Violett und diesem hier könnte dann so fast die Farbe ergeben wie früher die 500-Euro-Scheine war. Mhm. Dann, äh, die wird es ja nicht mehr geben, die sind irgendwo eingelagert oder werden von den Banken eingelagert. Ähm, dazu, wie das Geld langsam abgeschafft wird, dazu wird dann Günther noch viel mehr sagen, weil ich möchte ihm da sein Wissen nicht wegnehmen. <lacht> Er hat ja schon äh, ein ja Video diesbezüglich zu diesem Thema auch äh, ja. auf YouTube. Das habe ich ja. angesehen, das ist super interessant. Ja. Auf seinem Kanal? Äh, wie heißt der Kanal? Das ist äh, Günter Lieschow, der Kanal Ja, ja. genau. Ja. Gün, okay. ah, ja. Sehr gut. Also ja. seh, Und der ja, hat ja, das absolut. dann zusammen immer in Kombination, man muss das unter dem Dach des Denkalarms ja. sehen, dann passt es. Ja. hier. Ja, ja. Also, das ist mhm. des Geldes, ja. Mhm. Genau. Okay. Ja, Leute, zu Ende. wir haben uns auf die abschieben. seltsam fahrige Weise einiges geschafft also, und freue mich, äh, dabei gewesen sein zu dürfen. Und ich war genau das froh, dass ich dabei Mal. war. Danke, Andreas, fürs Auspacken und Agenda und Naomi ja. und Godot und Maxi. Und Bye, ne? bye. Ciao, Ciao.